Wir suchen immer auf Internet suchen wir Pferde, die irgendwelche Probleme haben oder halt noch ganz roh sind und noch gar nichts kennen. Heute warten wir auf die Franzi, die brauchen Kette, Lounge hinterherum, die haben Futter probiert, Augenverbände. die haben alles gemacht, was die Leute sich so kreativ ausdenken. Und ähm, ja, wir werden sie heute versuchen zu zeigen, dass es auch einen anderen Weg gibt, die wesentlich entspannter ist, wo es sowohl Pferd als auch Besitzer. Hallo, Franzi! Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Muran. Wie war's verladen heute Morgen? Boah! Dann es auch relativ schnell. Also zehn Minuten haben wir mit Führkette gebraucht, aber... Okay. Ähm, wie ist es normal so? Also grundsätzlich, also unter 10 Minuten geht nichts. Okay. Ähm, und dann aber auch immer mit Führkette. Er reißt sich sonst tatsächlich auch los. Und okay. stürmt am Hänger vorbei und dann gibt da Gas. Ich möchte, dass es so einfach wie möglich ist, für mein Pferd das Richtige zu tun. Weil ich möchte das positive Verhalten stärken und nicht nur an das Strafen arbeiten. Versucht, was man ja, immer wieder sieht, der reißt sich gerne los. Ich finde ihn bis jetzt super entspannt. Ich, ich sehe ihn nicht als gestresst oder schwierig. Hallo, was ist mit meinem Pferd los? <lacht> Aber der muss hauptsächlich lernen, einfach fein dem Druck nachzugehen. Wir kennen das ja selber auch, wenn wir richtig aufgeregt sind und richtig gestresst sind, ist es schwierig, irgendwelche Informationen aufzunehmen. Aber wie entspannter wir sind, wie mehr wir aufnehmen können, und das ist bei den Pferden ja nicht anders. Das Wichtigste ist, und da habe ich die Lunge, dass wenn ich schneller gehe, dass ich ganz langsam mein Tempo mache. Du bewegst, wie du dich bewegen möchtest, und dass egal, ob du rein, raus, joggen möchtest, mit wenn dein getroffenes Bein da irgendwie ganz langsam vorankommt, aber du gibst deinen Tempo und bringst dein Pferd bei, dich daran anzupassen. Also Moran habe ich gerade im Training bei Rückschneisen. es ist total super gelaufen. Also nach kurzen Diskussionen ist er sofort schon eingestiegen, vorne wieder raus. Ähm, die Lösungsansätze sind optimal für ihn, es hat super funktioniert, das hätte ich echt nicht erwartet. Was ich super fand, dass er mich auch involviert hat und mich dazugeholt hat. Um, dass es nicht nur bei ihm klappt, sondern auch bei mir. Bei mir hat er dann ja auch kurz diskutiert, aber es lief super. Also ich bin sehr, sehr zufrieden.